Ja, ich freue mich sehr, jetzt die Möglichkeit haben, Ihnen noch Fragen zu stellen im Anschluss an Ihren Vortrag. Ich bin ja selbst Predoc hier an der Universität Wien am Institut für Germanistik im Bereich Fachdidaktik Deutsch. Ja, und ich werde einfach einmal gleich die erste Frage stellen. Es ist nämlich so, dass ich in meiner Tätigkeit... Ehrlich gesagt, mir nicht so viele Informationen eingeholt habe, ähm, über Arbeitsrecht, ähm, über meinen Arbeitsvertrag und so weiter. Und daher gleich einmal die erste Frage. Wenn ich das jetzt tun wollen würde und jetzt nicht diese exklusive Möglichkeit hätte, mit Ihnen zu sprechen, wo würde ich denn nachschauen? Wo könnte ich mich denn informieren äh, darüber? Wo, wo gibt es hier Informationen? Also das Wichtigste ist immer, dass Sie mal zunächst in den eigenen Arbeitsvertrag hineinschauen, was denn da wirklich vereinbart ist. Also viele machen das nicht. Also das ist einmal ein guter Tipp. Jeder Vertrag, also egal welche vertragliche Grundlage, ja, ob jetzt in der Drittmittelforschung oder eben äh, mit der Universität selbst, also der Vertrag ist einmal zentral und für, gerade für Predox, ja, für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Uni, haben wir den Kollektivvertrag für die Angestellten der Universitäten und da ist es auch ein guter Tipp, mal hineinzuschauen, was dort drinnen steht. Und man muss sagen, falls Sie im Arbeitsvertrag äh, Regelungen haben, die ungünstiger wären für Sie, dann gilt der Kollektivvertrag, ja, dann werden diese arbeitsvertraglichen äh, Klauseln nichtig. Mhm. Kommt auch vor, also es ist schon macht schon Sinn, genau zu schauen. Mhm. Aber das heißt, gibt es irgendeine ähm, Informationsstelle oder irgendeine Beratungsstelle, wo ich mich hinwenden kann, wenn ich da jetzt solche äh, Dinge finde, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt ungünstig für mich oder das ist äh, schwierig, wo, wo wende ich mich als Erster hin? Ja, also wenn Sie mal nur grundsätzlich wissen wollen oder Dinge nicht verstehen, dann ist glaube ich, immer ganz gut mit dem Institutsvorstand, der Institutsvorständin oder Dekanat zu sprechen. Auch mit der Personalabteilung natürlich, also die sind ja zuständig für die Verwaltung. Wenn es irgendwie strittiger oder heikler wird, dann ist der Betriebsrat auf jeden Fall die zentrale Ansprechstelle. Und ja, also dass sie sozusagen innerhalb der Universität sind, dass die Stellenpersonen an dich mal denken würde. Gut, also das ist für mich nachvollziehbar. Eine zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ist die Frage nach dieser Unterscheidung zwischen Arbeitgeber und Geldgeber. Es ist so, ich habe eine predo stelle die hier am Institut für Germanistik ist, aber von einem anderen, also von Geldern aus einem Fördertopf finanziert wird. Wo ist da eigentlich der Unterschied zwischen Arbeitgeber und Geldgeber? Ja, für Sie persönlich eigentlich ist es kein großer Arbeitgeber als die Universität Wien. Allerdings fachlich-inhaltlich ja, ist der Vertrag natürlich mit dem Geldgeber, mit, mit dem Auftraggeber des Projektes äh, zentral. Das heißt, äh, fachlich müssen sie sich dort orientieren und schauen, was, was ist versprochen. Aber arbeitsrechtlich sind sie ganz normal der Universität und, und unterliegen sozusagen den, den ganz normalen äh, arbeitsrechtlichen Bedingungen der Uni. Mhm. Ähm, und das führt mich jetzt schon zu der nächsten Frage, nämlich äh, ich also das war für mich immer ähm, eigentlich sehr klar, weil es gibt, ich bin an einem Lehrstuhl angestellt, äh, ich habe einen Chef, also einen Professor, der an diesem Lehrstuhl unterrichtet, ähm, es gibt aber dann noch den Institutsvorstand und es gibt das Dekanat, also es gibt da mehrere Ebenen. Jetzt ist die Frage, wer, wer ist jetzt eigentlich derjenige, der mein Arbeitsverhältnis ähm, gestaltet oder, oder bestimmt, was ich jetzt äh, tue oder nicht tue und so weiter, also äh, wer ist eigentlich mein Vorgesetzter? Mhm. Also man muss ja sagen, Lehrstühle gibt es organisationsrechtlich in Österreich nicht. Wir haben Institute, Departments und der, der Dienstweg geht sozusagen der, der arbeitsrechtliche, was Urlaub, Entgeltfortzahlung, Krankenstandsmeldungen, Covid-19-Meldungen und so betrifft, geht über die Institutsvorstände und Institutsvorstände zu den Dekanaten und, und dann hinauf ins Rektorat. Dass man sozusagen fachlich bezogen einem... Professor einer Professorin zugewiesen ist. Dass das ist eine andere Geschichte. Ja, das ist sozusagen die, ja, die fachliche Zuweisung, die aber äh, rechtlich fast ein bisschen mehr de facto ist. Ja, also sozusagen der, der arbeitsrechtliche Dienstweg geht über die Dekanate und die Institutsvorstellenden. Aha, verstehe. Ja. Ähm. Jetzt ist es so, ich habe immer wieder mal, auch jetzt im Vorfeld von dem Gespräch, von dienstlichen Obliegenheiten gehört. Und jetzt ist das so ein abstrakter Begriff. Vielleicht könnten Sie da ein paar Worte dazu sagen. Was bedeutet das eigentlich, dienstliche Obliegenheiten? Ja, also Sie sind Arbeitnehmer der Universität. Das heißt, Sie haben die Verpflichtung, Ihre Arbeitskraft der Universität zur Verfügung zu stellen, im Ausmaß von, nehme ich mal an, 30 Stunden bei Ihnen. Auch die, ja, es gibt natürlich relativ viel. Also Sie müssen mal Ihren Job machen und der ergibt sich wieder aus dem Arbeitsvertrag. Das heißt Mitarbeit in Forschung, Lehre und Verwaltung ist so mal das Übliche. Und ja, in der Zeit und an dem Ort, der vereinbart ist. Und dann darüber hinaus ist halt ja, da kommt dann natürlich schon der fachliche, der fachlich zuständige Professor, Professorin ins Spiel mit dem sie eben vereinbaren, so den, die täglichen Abläufe, was sie konkret zu tun haben, äh, an welchen Forschungsprojekten des Instituts oder der, der Professorin sie mitarbeiten und welche Zeit sie für ihre Dissertation haben und so weiter. Mhm. Also das fällt alles dann unter diesen Begriff dienstliche Obliegenheiten? Ja, also da ist wirklich viel drinnen. Also das geht so weit, dass sie einfach die, das Ansehen der Universität nicht beschädigen dürfen. Also sie dürfen jetzt zum Beispiel in, in den sozialen Medien nicht irgendwelche abfälligen, herabwürdigenden Dinge über die Uni oder Personen, die an der Uni arbeiten, über ihre Kollegen, Kolleginnen posten. Also das wäre auch sozusagen im Rahmen der Treuepflicht, die man hier hat, wären das auch dienstliche Pflichten. Also die dienstlichen Pflichten sind weit. Das heißt, man kann das jetzt in einem kurzen Interview nicht alles abhandeln. Aber es reicht wirklich von konkreten Forschungsverpflichtungen bis so Nebenpflichten, dass halt eher Verletzungen auch unzulässig sind. Ja. Das ist ja, aber das, ein weites Spektrum. Da kann ich mir jetzt schon mehr darunter vorstellen, vielen Dank. Ähm, Sie haben das vorher kurz angesprochen, es ist, also ich schreibe auch eine Dissertation. Ähm, jetzt ähm, leiste ich eben da am Institut Arbeit, aber die Dissertation ist ja nur ein Teil sozusagen von dieser Arbeit, die in diesem Predoc-Verhältnis da ja irgendwie dabei ist, ähm, zu einem Teil. Wie ist das eigentlich mit Rechten, Eigentums- und Immaterialgüterrechte an meiner geleisteten Arbeit? Also jetzt im Hinblick auf meine Dissertation, aber auch im Hinblick zum Beispiel auf Forschungsprojekte. Was ist da jetzt wirklich meine Arbeit und die dann rechtlich mir sozusagen, wo ich die Rechte habe? Oder welche Rechte gibt man auch ab an den Arbeitgeber? Mhm. Ja, auch das ist, kommt wieder sehr auf die Vertragsgestaltung an. Bei der Dissertation, und bevor, also das ist ein Unterschied, ob sie selbstständig ihre Dissertation schreiben. Ich nehme an, in der Germanistik tun sie das auch alleine. Das ist ja dann in den Naturwissenschaften wieder komplizierter, weil man in Forschungsteams arbeitet. Ja. Also das heißt, sie schreiben sie alleine, sie veröffentlichen sie alleine und sie haben das Recht, sie auch über einen Verlag zu, zu publizieren, sagen wir mal so. Bei den Forschungsprojekten des Dienstvorgesetzten zum Beispiel, das ist interessanter, dass wenn sie da mitarbeiten und eigenständige Texte produzieren, dass sie das Recht haben, als Mitautor, Mitautorin genannt zu werden. Also das ist schon ein Punkt, das steht im Universitätsgesetz, der glaube ich gerade für Predox und Postdocs wichtig ist zu wissen, dass wenn man jetzt nicht nur ein bisschen bei der Recherche hilft, sondern wirklich eigenständige Texte, Textteile hier formuliert, dass man das Recht hat, draufzustehen. Das ist, glaube ich, äh, wichtig, ja? also, dass man das weiß. Äh, wahrscheinlich äh, werden das einige nicht wissen, weil, da, weil das ja, genau, aber das ist, ähm, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ja? Ähm, und eine letzte Frage noch zu den Nutzungsrechten. Was bedeutet denn äh, zeitlich, räumlich und sachlich unbeschränkte, ausschließliche und unwiderrufbare Nutzungsrechte? Ja, also das ist, da sind wir jetzt schon weit drinnen im Urheberrecht. Also es gibt, ich kann Urheberrechte beschränkt übertragen, also es geht hier vor allem um die, um die Verlage. Haben die das ausschließliche Verwertungs- und Vervielfältigungs- und Veröffentlichungsrecht, was man normalerweise zumindest nach den Verträgen, die wir abschließen, mit juristischen Verlagen haben, dann sind das eben unbeschränkte Rechte, aber meistens sind die dann auch nur befristet für eine Zeit. Also es ist unterschiedlich gestaltbar. Oder man gibt ihnen nur, äh, man behält sich Rechte und gibt ihnen äh, Zusatzrechte, ja, das, das kommt auch vor. Aber wie gesagt, es kommt immer wieder auf die, auf die Vertragsgestaltung an. Mhm. Vielen Dank. Ähm, eine Frage, die mir jetzt so spontan noch gekommen ist oder ähm, die mich auch noch interessieren würde, ist, ähm, wir, wir sind jetzt alle unter diesen Corona-Maßnahmen äh, und diese, diese Krise, die sich, die sich da eigentlich sehr schnell entwickelt hat. Jetzt weiß man ja und das sieht man ja auch, dass dann ähm, so äh, logistische oder eben rechtliche Dinge vielleicht dann bei solchen ähm, Situationen, die sehr schnell auftreten, vielleicht auch immer etwas nachhinken, weil man da vielleicht äh, etwas umändern muss oder, oder vielleicht auch nachschärfen muss. Ähm, wie, wie ist das eigentlich dann bei solchen Dingen, über die wir jetzt gesprochen haben, wenn da jetzt sich die Dinge sehr schnell ändern? Also sagen wir eben eine, so eine Gesundheitskrise, wo man dann vielleicht nicht mehr in den Arbeitszeiten ins Büro gehen kann, wo man jetzt Präsenzzeiten plötzlich nicht mehr hat. Wie wirkt sich das dann denn auf den Arbeitsvertrag auf? Wer ändert denn dann? Oder welches, nach welchem Gesetz richtet man sich dann, wenn plötzlich so eine fundamentale Änderung eintritt? Ja, das war eh ein bisschen das Problem. Nämlich äh, unsere Verträge sind ja eigentlich alle so gestaltet, dass Homeoffice nicht vereinbart ist. Hm. Und jetzt ist und das war für viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Österreich so und das heißt, das ist die Frage, gibt es eine Rechtsgrundlage eigentlich, wenn der Arbeitgeber äh, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen einfach nach Hause schicken will per Weisung und sagen, ihr arbeitet jetzt zu Hause. Und da gibt es eben wieder diese Treuepflicht, ja. das ist eine vertragliche Nebenpflicht, aus der kann man das schon ableiten, dass nämlich in so einer unvorhergesehenen Ausnahmesituation der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerinnen die Verpflichtung hat, in Homeoffice zu arbeiten, allerdings muss man dann schauen, auch ob sie wirklich zumutbar ist. Wenn ich eine Einraumwohnung mit drei kleinen Kindern habe, dann ist das vielleicht nicht zumutbar. Aber im Normalfall, glaube ich, für die UniversitätsmitarbeiterInnen war das im Großen und Ganzen okay noch dazu, weil wir eh auch gewöhnt sind, viel zu Hause zu arbeiten, abseits des Vertrages sozusagen. Ja, ja ähm, vielen Dank, äh, dass Sie mir da jetzt Rede und Antwort gestanden sind. Ähm, das war für mich sehr, sehr ähm, hilfreich und äh, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, diese Fragen einzugehen. Bitte, gerne.